Wir sind bei dem Weißen Haus anscheinend. Headshot. Nice. Beim Weißen Haus. Unten. Mit 1,5 B alles. Ja. Sieben leider nicht. Und Rieschlul. Sie haben sie wieder gerettet, Das sind drei. Ah oh, so ja. ja! Oh mein Gott, ja. danke sehr! <lacht> ich hab nicht gedacht, dass einer aus dem Depot diesen stehen bleibt, sozusagen. Da noch ring. Oh. Ja. Der schleicht Also Headshot, Alter <laughs> Oha, das es Ähm, wo ist jetzt? Muse? Nein. Oh ja. <laughs> Headshot. <laughs> das ist die Musias Oh my god. Uh, I one the zoo. in the Já jsem na to. Já jsem na na eben Mann auf mich aus allen Richtungen Was ist noch Headshot Das ist eine Der Ding automatisch? Ja. ja. Ist du da vorne oder was? Aber drinnen und draußen, Mann. Ah, da ja, Das ist der Nein, hey, wie immer Oh mein Gott Können ja. so. wir den anziehen, anziehen? Ja Geht's weg, dann ich Ding Nice schatze Ja Fuck Scheiße <lacht> <lacht> Ghost Rider ja, du musst nur hier ein bisschen Angst, wo ist Jawohl. Ich glaube, okay. ich. Auf ja. Boss, weil ich gerne noch den armen Hit-Game ist ein RIP. Das ist ein Boss, ja. Ich meine ich. Ich schieße nicht schon von draußen. Ping-Probleme gibt einen Hit, ok? Ja. Uh, das das also, das gut, du ist was geändert. Also vom Patscher. Verbannen bitte. Okay. Ich hab den Ball verloren. Sehr so. yes, hinten. Okay. Ich hab den Hitertippen. Down. Wahnsinn. Okay. Roster. Draußen oder drinnen? Ah, drinnen ist er. Geht zu. Wo ist er? Unter mir. Ich es ich... Hit da unten ist er. erwischt Nice Ich glaube Siegern, ja Siegern Wir rennen da auch, einer. Headshot mit der Bornheim-Game, er rennt weiter Oder? Da hinten war einer Down drüben rennst da oben ist einer. Nicht nur einer. Da auch. Nein. noch mehr. Der ist eine, Fuhre, da oben. Weiß, eine, eine, eine oben in der Als ob der jetzt nicht nicht geschafft. Ja. Ja, aber machst ist der da hoch? Down. 3 Mindestens 2 Zumindest ist einer dead und einen habe ich laufen. Gehört. Okay, kommen Boah, das das sind die kommen Die sind im Wasser. Vor mir. Nehmen wir vorbei, grenzt einer. Kommt sie zu uns, Alex? Ja. Ich verstehe sie gar nur an. Da ist, eine. das ist nur einer. Ich hoffe, man hat Da ist noch einer. Oh, das ist fein HP. Alex, der kommt zu dir mit einem HP. Ah, oh, ja. Ich guck mal, dass er bleibt. Wieso nicht? Das ist ein Problem. Lor, der hat mich fast noch gehabt. Ich hab's selber. Du warst okay, yeah. Das war die Palette, Bride.